Was geht ab, Guys? Der ja, Upa wieder mal hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch bei Instagram gefragt, sollte ich ein neues Video mit Matthew machen? Und da hat die Mehrzahl natürlich entschieden mit Matthew. Aber er ist gerade nicht da. Er würde wahrscheinlich in zwölf Stunden oder so. Also bis in zwölf Stunden. Hallo, ihr Pistler. Yo, und... Was ist denn das? Ey, seht ich ihr das? keine das Ahnung, das stört mich. Ich krieg das einfach nicht ab. Ey, was ist das denn? Warte mal. Ah, das tut weh, hau auf. Alter, was ist das? Ich sehe nur schwarz. Hilfe, das ist ein richtiges Problem. Was siehst du das Licht am Ende des Tunnels? Nein, das ist eigentlich nicht so. Ja, das da, Licht ist da, da, ja auch da. schwarz. Ist das dann weg, wenn wir das dann drauf machen, diese Tüte? Nice! Jetzt können wir richtig aufnehmen, aber das ist ja dumm mit dieser Tüte. Ich meine, in den letzten Videos haben wir dich zensiert, aber. Also jetzt weiß ich DrainPlazy, der hat an meinem PC geschnitten. DrainPlazy, ist fängt wieder an mit dem Beef, aber egal. Er war vor dem Beef nochmal bei mir zu Hause und hat irgend so ein Video geschnitten, auf jeden Fall. hat er da etwas verändert. Und zwar hat er jetzt für immer einen Filter angewendet, der ähm, alles zensiert, außer mich. Und das war eigentlich nur für Matthew gedacht. Aber jetzt können wir das leider nicht ändern. Dieses blöde Programm, ey. Und vor allem DrainPlazy, ey. Warum? Sagst es gibt ein Dish. Ich schneiden wir Wenn du das nicht rauskneiden. Okay. Ja, und eigentlich wollten wir sowas, so ein Video machen, wie zum Beispiel äh, Matthew Rapped oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie das Rappen jetzt gelingen soll mit dieser Tüte. Ja, das geht doch. Aber vielleicht kommst du so näher an die Kamera und dann ist die Zensur weg. Probier das mal. Geh mal, die, äh, geh mal hier so. Äh. Alter, was ist das? Was ist das? Geh mal kurz zur Seite hier. Das ist mein Video, du, du engst mich ein. Manchmal steht es Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß? Das ändern wir mal jetzt. Spiegel, nee, ich habe das schon mal probiert, bei Filtern ist das immer so dämlich. Das war jetzt keine Leidigung. Äh, ich habe hier gerade jemanden, er war eigentlich für das Rappen gedacht. Also, ich, wir wollten eigentlich so ein Rap-Battle zwischen Matthew und diesem Schädel machen. Das ist nämlich William der. Wilhelm der Dritte. Und Leute, er ist auch zensiert. Wie ist das denn? Ist alle zensiert oder was? Gucken wir mal aus dem Fenster. Was? Alter Leute! Alle, alle Menschen sind zensiert. Na gut, wir gucken mal auf das Chameleon. Das ist ja sicherlich nicht zensiert. Aber es hat Snapchat. Hey, das, wieso ist denn das zensiert? Okay, wenn der Peter halt Menschen zensiert und auch Tiere, dann äh, zensiert er sicherlich nicht Pflanzen. Weil wenn er Pflanzen zensiert, dann müsste er eigentlich auch mein Mikro zensieren und das ist schon echt krass, ne? Hey, Moment mal, ist die Uhr zensiert? Moment mal, ist die Uhr zensiert? Warte mal, wenn das jetzt wirklich so ist, nein! Die Uhr ist zensiert. Oder liegt das am Kameramann? Ey, der ist wieder eingepinnt. Alter, wieso ist denn der auch zensiert? Der kommt ja doch nicht mal im Video vor. Wieso ist denn der zensiert? Ey, Brain wieso hast du dieses? So, das ist mein Haustier, Markus. Er ist offensichtlich auch zensiert. Geht das mal ab! Ey, Matthew, hast du das auch gehört? Ja. Das ist das der Pizzabote? Ja, Aber ich habe doch keine Pizza bestellt. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich würde sagen, ich äh, schick dich mal kurz weg. So, Leute, wir schauen mal nach, wer das war. Hallo? Ja, hallo. wir mal, wer das jetzt ist. Hallo? Herr hallo. Sie haben eine Pizza bestellt? Äh, nein, ich habe keine Pizza bestellt. Diesmal nicht. Oh, sehen Sie diesen Balken nicht? Nein, ja, den Balken Nee, gar nicht. Wir müssen eine nach oben, das ist die falsche Etage. Oh, Entschuldigung. Ja, Dann. kein Problem. Ja. Tschüss. Ah, ja. tja, ganz schön viel Platz hier und ähm... Wie nennen wir ihn? Markus oder Kevin? Ich glaube, das ist unser schöner Markus. Ja, nee, Alter, hast du es vergessen? Ich heiße Markus. Alter, Digga, es gab noch diesen Kommentar. Nee, ich lese hier Kommentare vor. Tja. Ja, da hat sie ihn gesehen. Weil dieser Kommentar hat ein halbes Jahr oder so gewartet auf jeden Fall. Ja, die Softboxen sind da und zwar genau zwei und ich glaube diese Beleuchtung ist auch gut. Irgendwie kommt mir dieses Profilbild bekannt vor. Ach ja! Mein Kappy. Ach, das ist ganz schnell zu regeln. Ja. Ähm. Ja. Genau. Das war's. Puh. Ich würde sagen, das war ein schrecklicher Tag. Übrigens, ihr habt sicherlich gemerkt, ich hab's äh, ja schon verraten. Hier ähm, seht ihr die Softboxen. Ja, die sind schon da. Und das Geilste ist, Greenscreen auch nur angekommen. Das heißt für euch, dass in den nächsten Videos einfach mehr Effekte sind. Hoffe ich jetzt normal. Also ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich ist, aber äh, ja, die Zukunft ist. Was mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und jetzt nochmal etwas zu diesem äh, Namen. Fast in jedem Video erzähle ich über ihn, entweder gut oder schlecht oder was auch immer. Dragon Blaze hat jetzt offiziell bestätigt, dass er den Beef anfängt. Und das krasseste ist mit mir. Und es mir auch noch geschickt, dass der Beef anfängt. Und genau heute, wo ich das aufnehme, die Ansage gegen mich kommt. Das heißt, wo ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich die Ansage auch schon... Ja, hochgeladen. Wie gesagt, ich nehme das alles überhaupt nicht ernst und ich möchte noch dazu sagen: Wir machen den Distrack gegen Dragon Play Z. Und Leute, es ist wirklich so, in zwei Wochen oder sogar einer Woche kommt ein Distrack gegen Dragon Ball Z. Also macht euch auf jeden Fall bereit, Dragon Ball Z. Like da lassen, falls es euch gefallen hat. Und ein Dislike würde mir natürlich zeigen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und falls ihr eine Ansage sehen wollt, dann könnt ihr hier gerne draufklicken. Das ist ein Kanal. Wer kurioses über das Thema Zensurbalken erfahren möchte, dann könnt ihr einfach hier draufklicken. Das Video heißt nämlich Liveview wurde 2016 zensiert. Hier ist wenig Platz. Auf jeden Fall könnt ihr hier draufklicken und mich gerne abonnieren. Ein Abo mehr. Bis zum nächsten Mal, der Huber. Aber euch Hautzüge aus. Hautzüge aus.